Manchmal passierte, dass in der Fortschrittsbalken von Moodle Aktivitäten, die eigentlich erledigt worden sind, nicht korrekte Grüne angezeigt markiert werden. Wir sehen gerade der Sichte, also der Teilnehmersichte, und in diesem Fall sind diese Aktivitäten, die in Gelb markiert sind. Dies kann unterschiedliche Gründe haben. Zum Beispiel könnte sein, dass die Aktivitäten, wo es in Gelb markiert worden ist, eine eigentlich eine Auswertung seitens der Lehrer brauchen, eine Korrektur und nur anschließend als grün markiert werden, aber manchmal ist es tatsächlich eine fehlerhafte Einstellung in der Abschlussverfolgung. Schauen wir mal näher. Wir wechseln jetzt in der Traineransicht und als allererste überprüfen wir natürlich in unserer Tabelle mit den Studenten und der Abschlussverfolgung ob diese Aktivitäten auch bei uns tatsächlich so angezeigt werden. Wenn wir in die Liste der Studierenden reingehen und gucken, können wir sehen und als allererste äh, kurz einen Überblick haben, wenn diese Aktivitäten, die vielleicht an Studenten äh, uns äh, signalisiert hatte als fairerhafte, bei mehreren Studenten als gelb markiert worden sind, dann ist ein gute Hinweis, dass dort etwas nicht stimmt eventuell. So, wir nehmen uns irgendeinen Studenten, wo die Aktivitäten eben gelb markiert sind, und als nächstes gehen wir in den Einstellungen der jeweiligen Aktivität. Und wir gehen hier in Aktivitätsabschlüsse. Und jetzt sehen wir den typischen Problem, was äh, erscheint dann bei Moodle. Wenn wir gucken, wir haben die Bewertung ist notwendig, wenn die Teilnehmerinnen müssen eine Bewertung erhalten, um diese Aktivität abzuschließen. Und dann haben wir als Erreichen der Bestehensgrenzen notwendig zu viele äh, Möglichkeiten äh, ausgewählt. Und hier kommt eigentlich Model in der Plädouille und zeigt dann die Aktivität als nicht erledigte. Es ist immer so, dass einer, also die erste, das Erreichen des Bestehensgrenzen notwendig, schon die nächste beinhaltet. Und wir brauchen nicht beide einzugeben, wenn wir eine von beiden möchten. Das heißt, wenn wir jetzt mal den Check rausnehmen, bei die Zahl der Versuche erreicht würde und eventuell auch bei dem anderen, wenn es uns nicht interessiert und wieder speichern, können wir schauen bei unserer Fortschrittsliste, dass die Aktivitäten jetzt endlich als grün markiert worden sind. Das heißt, Moodle nimmt die neue Einstellungen wieder wahr und korrigiert selbstständig diese Fortschrittsliste. Wo es gelb geblieben ist, handelt es sich da um eine Aktivität, die tatsächlich eine Bewertung seitens der Trainer benötigte. Das heißt, solange dies nicht passiert, wird auch nicht als grün markiert.